Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ausnahme und Zustand, dem Live-Format der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in dem wir über Bewegung, Politik und Kultur sprechen. Das ist auch schon die letzte Ausgabe dieser Staffel. Alle vorangegangenen Folgen könnt ihr euch auf dem Kanal der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf YouTube anschauen, zum Beispiel auch zum aktuellen Geschehen in der Ukraine. Heute freue ich mich, dass wir über ein anderes, sehr drängendes Thema unserer Zeit sprechen nämlich zu hohe Mieten, Wohnungsnot, Verdrängung aus den Innenstädten. Was kann man eigentlich dagegen tun? Und wer sich mit diesen Themen befasst, der kommt eigentlich um eine Person nicht drum herum. Das ist André Holm. Er forscht an der Humboldt-Universität zu den Themen vor allem Gentrifizierung, Wohnungspolitik im internationalen Vergleich und zur europäischen Stadtpolitik. Aber er ist auch aktiv und setzt sich seit Jahren für eine andere Mietenpolitik ein. Herzlich willkommen, André. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. André, ich habe im Vorfeld der Sendung mal so getan, als wäre ich auf Wohnungssuche wäre und habe mich auf Immobilienportalen umgeschaut und habe dort Angebote für Berlin-Kreuzberg, einem Stadtteil, in dem vor einigen Jahren noch niemand freiwillig hinziehen wollte, ähm, habe ich Angebote gesehen, eine Einzimmerwohnung, 34 Quadratmeter, 1000 Euro warm. Es ist eine Studie rausgekommen vor kurzem, die hat festgestellt, dass in Berlin ein WG-Zimmer im Schnitt um die 500 Euro kostet. Das ist, wenn man sich andere Großstädte anschaut, ähnlich. Wer kann sich das leisten und wie kommen solche Preise überhaupt zustande? Na, leisten können sich das vor allen Dingen diejenigen, die viel Geld haben oder sich Geld organisieren können oder einen zusätzlichen Job aufnehmen, um sich das Wohnen leisten zu können. Und wir haben ja in den Großstädten Studien durchgeführt und haben schon festgestellt, dass mehr als die Hälfte im, im, im Durchschnitt aller Großstädte ähm, eigentlich eine zu hohe Miete zahlt. Also oder etwa die Hälfte. Die zahlen mehr als 30 Prozent des Einkommens. Das wäre so die, die Grenz, der Grenzwert der Leistbarkeit, ja? wenn, wenn das die Miete im Verhältnis zu den Einkommen steht tatsächlich und da sehen wir relativ deutlich, wer ein hohes Einkommen hat, kann sich diese Wohnung leisten und alle anderen ähm, zahlen entweder zu hohe Mieten im Vergleich zu ihren. Also ja, alle sind ja auf Wohnungen angewiesen und das heißt, es gibt auch wieder Überbelegungsphänomene in den Städten. Ja, seit vielen Jahren hatten wir eigentlich diesen Trend, dass immer höherer Wohnflächenverbrauch, das ist ja auch aus klimapolitischen Gründen eigentlich nicht wünschenswert, aber ist in Deutschland ein Wohlstandsindikator, der sich sehr etabliert hat. Und wir sehen jetzt in den letzten Jahren, dass gerade bei den Haushalten, die wenig Geld haben, dass dort die Wohnfläche pro Kopf wieder sinkt und es und, und tatsächlich dann eben eine Kompensation dieser hohen Mieten kommt, indem man enger zusammenrückt. Das ist jetzt für einen ein personen schwierig, aber gerade bei den Familien mit vielen Kindern ähm, ist Überbelegung von Wohnungen schon wieder ein Trend, ähm, den wir auch in den Zahlen sogar sehen. Wie kommt sowas zustande? Es ist eine, weiß ich, wie immer eine Mischung aus politischen, ökonomischen Faktoren, demografischen Effekten auch. Also wir haben nach wie vor eine sehr starke Zuwanderung in die Städte. Also das aus vor allen Dingen ländlichen Regionen, weil da eigentlich nicht so eine hohe Lebensqualität ist, weil es da vielleicht keine Jobs oder Ausbildungsplätze gibt, drängen viele Menschen in die Städte. Und es wären im Vergleich zu diesem Wachstum nicht genug Wohnungen zusätzlich gebaut. Ein zweites Problem ist, dass wir tatsächlich einen fast vollständigen Rückzug der Wohnungspolitik aus, aus, aus, aus dem Bereich der sozialen Wohnversorgung haben. Also in vielen Städten Privatisierung der öffentlichen Wohnungsbestände. Wir haben einen permanenten Rückgang der Sozialwohnungsbestände, die ja belegungsgebunden mit Mietpreisbindung vergeben werden konnten und eigentlich für die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung, die ursprünglich gedacht waren und jetzt nur noch für einen ganz kleinen Rest ausgerichtet sind und das dritte, die dritte Ursache ist relativ deutlich, dass sich mit Immobilien enorm viel Geld verdienen lässt. Also und wir auch so einen Wechsel der Eigentümer und Eigentümerinnenstruktur beobachten. Ja, das ist so ein Bild, weiß nicht, vielleicht von vor 30, 40 Jahren, das so den privaten Vermieter gibt, also der einen richtigen Namen hat und Herr Schulze heißt oder vielleicht selber noch im Viertel wohnt, das ist inzwischen die totale Ausnahme. Und wir haben eigentlich eine Form der Monopolisierung von großen Wohnungsunternehmen und in den letzten 20 Jahren verstärkt auch von im Prinzip finanzialisierten Wohnungsunternehmen. Also dass, dass das eigentlich gar keine auf den Wohnungsbereich ausgerichteten Unternehmen sind, sondern Banken, Fonds, Pensionsfonds, Private Equity-Fonds, also eine riesige Bandbreite an Finanzmarktinstitutionen, die mit der Anlage von Wohnungen Geld verdienen wollen und dass diese Kombination, also demografische Veränderungen, eine wirklich neoliberale Wende in der Wohnungspolitik und das veränderte Investitionsverhalten, das führt dazu, dass gerade in Städten wie Berlin, aber auch München, Hamburg, Köln, Düsseldorf die Mieten in den letzten Jahren immer noch weiter gestiegen sind. Ja, sehr spannende Aspekte, die du genannt hast. Wir werden das im Laufe des Gesprächs sicherlich auch noch mal vertiefen. Vorher will ich von dir noch mal wissen, du bist ja selber aktiv, seit Jahren schon, hast auch früher Häuser besetzt. Wirst du manchmal nostalgisch, wenn du zurückblickst an die Zeit und denkst dir, Mensch, warum gibt es heute nicht mehr so eine ausgeprägte Hausbesetzerszene? Oder wie ist das? Naja, die Hausbesetzungsbewegung war ja auch eine Reaktion auf ein Versagen der Wohnungspolitik. Also die haben ja die, also nicht alle, aber viele haben diese Häuser ja auch besetzt, weil sie anders keine Wohnung bekommen haben. Und das war in Ostberlin, wo ich gewohnt habe, natürlich besonders absurd, weil es extrem viel leerstehende Wohnungen gleichzeitig gab. Und der einfachste Weg, ähm, so eine Wohnung, weiß nicht soziologisch gesprochen, die erste Elternunabhängige Wohnung. Also ich war da 18, 19 Jahre alt. Ähm, die einfachste Möglichkeit, da eine Wohnung zu finden, war mit anderen zusammen so ein leerstehendes Haus zu beziehen und dann das als besetzt zu deklarieren und, und wir waren ja in der Phase, wo dann nach den ersten Räumungen und Straßenschlachten, die es in Berlin in der Mainzer Straße damals gab, sehr schnell Verhandlungen aufgenommen wurden und dann ist mit den kommunalen Wohnungsverwaltungen in den einzelnen Bezirken sind dann so Verträge ausgehandelt worden und dann, weiß nicht, hatte glaube ich jedes, fast alle, besetzten Häuser hatten dann einen Verein und einen Vertrag mit dem Verein und dann war es zum Teil noch mit Einzelmietverträgen abgesichert. Also das war eine relativ kurze Phase, dass es tatsächlich diesen rechtlich Grauzonenbereich gab, sondern die, die meisten haben ja Verträge abgeschlossen und wir, wir sehen das, weiß nicht ja bis, bis heute, dass 30 Jahre später, wenn wir an die Liebigstraße oder die Rigastraße in Berlin denken wo diese vertraglichen Grundlagen, die damals abgeschlossen wurden, von den neuen Eigentümern nicht mehr akzeptiert werden und dann eben diese verschiedenen Klagen gegen die Bewohnerinnen der Häuser ähm, angestrengt werden. Und das hat ganz viel damit zu tun, ähm, dass die Häuser, wo es heute Konflikt gibt, ähm, im Prinzip in der Regel zwei-, dreimal die Eigentümer auch gewechselt haben. Also dann ist inzwischen dann ich weiß nicht, irgendein Konsortium mit Sitz in London, die ein ehemals besetztes Haus in Berlin-Friedrichshain verwalten und die wundern sich dann, was es vor 30 Jahren für Verträge gab und ähm, also versuchen dann ihre ja, Gewinnaussichten zu steigern, indem sie die Menschen aus ihren Wohnungen klagen und räumen und, und, und das ist im Prinzip so ein wirklich ähm, sehr ein Konflikt mit einer sehr langeren Verzögerungszeit, also obwohl damals ja, die, die Grundidee war, den sozialen Frieden durch diese Verträge wiederherzustellen. Und das ist eigentlich auch ganz gut gelungen. Und nostalgisch bin ich gar nicht so sehr. Also ich sozusagen schaue schon auf, auf diese Zeit zurück. Also war natürlich auch also für mich die Zeit, wo du von den Eltern ausziehst und eigentlich sozusagen auf eigenen Füßen lernst zu laufen und, und, und, und das ganze Leben ja ein riesen Abenteuer ist und dann passt natürlich so eine kollektive Wohnform da auch extrem gut rein, um sich in allen möglichen Sachen auszuprobieren und dann hat man irgendwie seinen Tankschuppen oder die selbstgestaltete Bar unten im Keller und also wo relativ deutlich wird, dass, dass das eine Wohnform ist, die letztendlich eine sehr, sehr hohen sehr, sehr hohes Maß an, an, an Aneignung durch die Bewohner hat. Und ich habe später, weiß nicht um, um das ein bisschen zu illustrieren, um, nachdem ich dann nicht mehr im besetzten Haus gewohnt habe und um, nach einer Modernisierungsmaßnahme eine sogenannte Umsatzwohnung bekommen. Die hatte der das bezirkliche, ähm, die bezirkliche Mieterberatung organisiert. Das ist eine Umsatzwohnung? kann ich sagen, wenn Häuser saniert werden in Sanierungsgebieten, dann gab es eine Reihe von Schutzmechanismen, die verhindern sollten, dass die Sozialstrukturveränderung im, im, im Gebiet sich, sich durchsetzt und gleichzeitig war aber das Ziel in Sanierungsgebieten, dass auch saniert wird. Das waren in franz slowak und Friedrichshain sehr umfangreiche Maßnahmen und gerade in den 90ern und Anfang 2000er Jahren gab es dann so einen im Prinzip staatlich organisierten Sanierungsprozess und da gehörte... Dazu, dass die Mieterinnen die Möglichkeit hatten, in eine sogenannte Umsatzwohnung zu ziehen. Da ist man dann für die Zeit der Bauarbeiten hingezogen, hätte dann in seine ursprüngliche Wohnung zurückziehen können. Das hat nicht immer gut geklappt, aber ähm, im Vergleich zu diesem Wohnen im besetzten Haus, wo man im Keller Wände abreißt ähm, um mehr Platz für seine Punkbar zu haben. Ähm, war ich da das erste Mal in so einer vollkommen sanierten Wohnung und hatte das Gefühl so du kannst hier nicht mal Nagel in die Wand schlagen, um ein Bild aufzuhängen, also weil also das weiß nicht, der der vielleicht der Respekt vor irgendwie einem sozusagen gerade frisch sanierten Gebäude dann doch zu groß ist und, und, und gleichzeitig kann man sagen, das ist eine sehr hohe Lebensqualität und Wohnqualität, das wünschen sich vielleicht viele. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Verlust an Eigenständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten. So und und das, das ist schon so ein Moment, wo ich denke, so das, das ist schade, dass, dass die jungen Generationen von heute diese Erfahrungen eigentlich kaum noch machen können. Und wenn wir ein bisschen analytischer drauf schauen, dann, also warum waren eigentlich so Hausbesetzungen möglich in, in, in Ost-Berlin? Anfang der 90er Jahre gab es, glaube ich, 100. 30 Oder 140 besetzte Häuser. Also, das, das war jetzt nicht nur so, dass es da mal eins gab, wie, wie wir das heute vielleicht kennen. Es gab ja auch in anderen Städten in große Haus, Hausbesetzerszenen. Ja? ja. Und ich habe es für mich so ein bisschen auf die Formel gemacht: wann, wann, wann gelingt sowas? Wann, wann gibt es erfolgreiche Hausbesetzungsbewegungen? Das ist eigentlich die Abwesenheit von kommerziellen Verwertungsinteressen und die Abwesenheit von staatlichen Planungsinteressen. Und, und für Ostberlin und das zählt in den 80er Jahren auch für Westberlin, Teile in Hamburg, in Frankfurt gab es ja hausbesetzungs auch. Da ist das Muster eigentlich immer wieder zu sehen, also wenn Viertel liegen gelassen werden, dass es keine Privateigentümer gibt, die ein großes Interesse daran haben und gleichzeitig der Staat noch keinen richtigen Plan hat, was er mit diesen Vierteln machen will, dann ergeben sich diese Räume und das ist schon Also die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist, dass die Freiheitsgrade deutlich steigen, wenn sich der Staat nicht so stark einmischt und wenn es keine kommerziellen Verwertungsinteressen gibt. Und das ist natürlich nicht eins zu eins in die heutigen wohnungspolitischen Debatten zu übertragen, weil wir beides nicht haben. Also nee, aber einige Fragen, die du ja skizziert hast, beschäftigen heutzutage ja auch noch Mieterinnen und Mieter. Du hast es eben so schön bildlich gesagt, darf ich jetzt den Nagel an die Wand hauen, was passiert mit meinem Nachmieter und so weiter, dass mhm. man vielleicht heutzutage noch mal einen anderen Umgang, sage ich jetzt mal, äh, mit dem Eigentum hat, was nicht gehört quasi. Mhm. so Und dass das vielleicht so eine, eine Entwicklung ist, die ähm, auch mit dieser neoliberalen Politik einhergeht, die du angesprochen hast. Aber lass uns noch mal ähm, zu den regionalen Unterschieden kommen, die du ja auch in deinen Studien ansprichst. Du sprichst von äh, Unterschieden auf den Wohnungsmärkten regional. Können wir das für Deutschland, kannst du das vielleicht einmal kurz skizzieren? Was sind so gravierende Unterschiede? Na, wir haben tatsächlich wirklich sehr angespannte Wohnungsmärkte bis hin zu Wohnungsnotlagen, vor allen Dingen in den großen Metropolen. Also das, das, das sind Berlin, das sind Hamburg, München, Köln, vielleicht Frankfurt noch. Also eigentlich die Stuttgart gehört da häufig noch mit dazu. Und das sind Städte, die sehr stark davon geprägt sind, dass, dass, dass sie einerseits viele Jobmöglichkeiten bieten, dass dass sie sehr attraktiv sind, dass Leute dahinziehen zum Studieren, zum Arbeiten und dieser Bevölkerungs, dieses Bevölkerungswachstum häufig damit verbunden ist, dass Wohnungen tatsächlich knapp werden. Und auch wenn das nicht alles erklärt im, im, im, im Bereich der Mietentwicklung, ist natürlich die Möglichkeit von Eigentümerinnen und Eigentümern ein knappes Gut zu einem höheren Preis anzubieten, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und das, das, das merken wir ja auch bei der eigenen Wohnungssuche, wenn es in meinem, meiner Preislage gar kein Angebot gibt. Naja, dann habe ich bei ImmoScout oder ImmoWelt oder wo immer ich so ein Portal nutze, die Möglichkeit, gut, dann reduziere ich vielleicht erst die Größe der Wohnung, die ich suche. Und dann reduziere ich auch noch ähm, vielleicht die Qualitätsansprüche, die ich habe. Und wenn das alles nichts hilft und immer nur eine Wohnung angezeigt wird oder gar keine, dann gehe ich mit dem Preis hoch und dann muss ich halt sehen, wie ich, wie ich das aufbringe. Und das ist aber natürlich eine Möglichkeit, die nur ganz wenige haben oder die nicht alle im gleichen Maße haben. Also das ist eine extrem ungleiche Bedingung, die da stattfindet. Und <lacht> die Städte mit diesen angespannten Wohnungsmärkten, das sind gleichzeitig auch die Städte, in denen es die höchsten Immobilienpreise auch gibt. Also das heißt, da werden Grundstücke und, und, und dann auch bebaute Grundstücke, also mit, mit den Häusern drauf, ähm, zu Höchstpreisen verkauft. Und immer wenn so ein Eigentümerwechsel stattfindet, dann hat der neue Besitzer oder die neue Besitzerin natürlich das Gefühl, ich habe jetzt hier sechs Millionen Euro für dieses Haus ausgegeben und dieses Geld muss ich jetzt aus den Mieten wieder erwirtschaften. Also sonst macht dieser Kauf ja gar keinen Sinn. Also da gibt es einen ganz engen Zusammenhang auch zwischen diesen in die Höhe galoppierenden Preisen und den, den Mietentwicklungen und auch dem Druck, den neue Eigentümer und Eigentümerinnen auf die MieterInnen ausüben. Also wenn, wenn ich ein Haus zum überteuerten Preis kaufe, dann ist eigentlich die Verdrängung schon mit eingepreist, weil völlig klar ist, aus den Bestandsmieten, die häufig ja noch sehr günstig sind, also in Berlin haben wir zum Teil Bestandsmieten mit 4, 5 Euro, 5,50 Euro, fünf Euro 50 pro Quadratmeter netto kalt und dann ist total klar. Ähm, mit, mit so einer Miete ähm, wird sich der Kauf eines Gebäudes zu heutigen Preisen gar nicht refinanzieren lassen. Und wenn man dann nicht pleite gehen will als neuer Eigentümer oder neue Eigentümerin, dann versucht man alles, die Preise zu steigern und den Ertrag zu steigern. Dann kann man Mieterhöhungen schicken, das dauert aber lange. Da kann man vielleicht warten, dass es Anpassungen an den Mietspiegel gibt. Das dauert noch länger und der einfachste Weg ist eigentlich, die Mieterinnen vor die Tür zu setzen und einen neuen Vertrag abzuschließen. Und wir sehen das ja, du hast das in dem Beispiel ja auch genannt, Neuvermietungsmieten liegen ja ganz, ganz, ganz deutlich über den Bestandsmieten. Ja, wenn, wenn wir das eigentlich in jedem Stadtbezirk, in jedem Haus, kann man das sehr gut vergleichen, wenn da MieterInnen sind, die schon seit 10, 15 Jahren dort wohnen, haben die in der Regel, weiß nicht, vielleicht den halben Preis von dem, was, was jetzt neu aufgerufen wird. Und, und, und diesen Mechanismus, den, den kann man durchaus als eine Art Verdrängungsdruck auch ansehen. Also weil mit den günstigen Altmietverträgen wird man zur ökonomischen Barriere aus der Perspektive von Eigentümerinnen und dann versuchen die eben auch ähm, da genau den Druck zu entfalten und möglichst eine Verdrängung tatsächlich auch hinzubekommen. Ökonomische Barriere, interessantes Stichwort für MieterInnen, die eigentlich einfach nur eine preisgünstige Wohnung naja. haben wollen. Ähm, wir kommen auf eine Frage aus dem Publikum, die passt gerade ganz gut, bevor wir gleich über Lösungsansätze sprechen, für die du dich ja auch einsetzt. Und zwar lautet die Frage von Klaus, kannst du Statistiken, wie viel Wohnraum frei würde, wenn sich Menschen mit großen Wohnungen, die sie nicht benötigen, verkleinern würden, dies aber nicht tun, weil sich keine günstige Wohnung findet. Oder es absurd wäre, mehr Geld für weniger Wohnraum auszugeben? Wir haben tatsächlich Zahlen zu den Großstädten untersucht. Und da fällt zumindest auf, dass es wenn im Vergleich zur Bevölkerungsstruktur einen großen Mangel an kleinen Wohnungen gibt. Und ich kann so für die Gesamtheit der Großstädte können wir sagen, Ungefähr die Hälfte der Haushalte, die es gibt, sind eigentlich Alleinlebende, Alleinwohnende. Das heißt, das, das sind Singles, das sind Alleinstehende. Die brauchen normalerweise eine möglichst kleine Wohnung, um mit ihrem einen Einkommen gut über die Runden zu kommen. Und für diese 50 Prozent der Haushalte gibt es aber nur 25 Prozent von Wohnungen unter 50 Quadratmeter. Ja, und das hat viel damit zu tun, dass unsere Städte ja im letzten Jahrhundert gebaut wurden. Die sind gebaut worden für eine... Sozialstruktur, die sehr stark auf, auf sozusagen klassisches Familienmodell ausgerichtet ist. Und die Art und Weise, wie wir heute leben, passt eigentlich nicht zu der gebauten Struktur. Und, und wir haben aber immer die Situation, dass, glaube ich, 90 Prozent aller Wohnungen sind immer älter als 20 Jahre. Also wir können, können ja nicht ständig, nur weil wir uns für eine andere Lebensweise entscheiden, die, die Städte. Verändern. Und insofern wäre es tatsächlich eine ähm, sinnvolle Lösung für, für ganz viele wohnungspolitische Fragen, wenn das Gemeinschaftliche wohnt. Also, wir haben mehr große Wohnungen ähm, als, als große Haushalte und eigentlich wäre es sinnvoll, ähm, das zu begünstigen, dass, dass Menschen zusammenwohnen und, und, und gemeinsame Wohnformen entwickeln. Aber das ähm, wird schon weiß nicht durch, durch, durch, durch, das, durch das Mietrecht im Prinzip geändert, weil wenn zwei nicht zusammenlebende Menschen in eine Wohnung zusammenziehen, dann ist meistens einer der Untermieter oder die Untermieterin, dann gibt Es gibt sozusagen unklare Rechtsverhältnisse und es gibt sozusagen gar keinen, keinen rechtlichen Rahmen für, für diese Wohnform, also die nicht Familie und nicht allein wohnen ist und wir, wir sehen das bei vielen Wohngemeinschaften, also die es ja vor allen Dingen in den Großstädten, Universitätsstädten gibt, dass, dass die teilweise sehr abenteuerliche Vertragskonstruktionen haben, wo eben nicht alle die in so einer Wohnung wohnen, gleichermaßen gut geschützt sind oder weiß ich nicht, der Willkür des Hauptmieters oder der Hauptmieterin ausgesetzt sind, die dann sagen, ach, ich ähm, will nicht mehr mit euch zusammenwohnen und beende jetzt mal die Untermietzverhältnisse. Also das ist tatsächlich eine, eine schwierige Frage, aber es ist ein wichtiger Punkt, wenn, wenn wir auch über klimagerechte Perspektiven der Stadtentwicklung sprechen, dass wir nicht nur, also wir, wir brauchen bestimmt auch viele neue gebaute Wohnungen im, im preiswerten und im leistbaren Segment. Aber nur bauen wird, wird das Problem eigentlich nicht lösen, sondern wir haben schon ein Verteilungsproblem. Aber das hängt auch mit, unseren, mit unserer Art und Weise zusammen, wie wir in den Städten wohnen. Also dass das, das wir in ganz vielen Fällen als Alleinlebende in den Städten nach Wohnungen suchen. Vielleicht können wir direkt daran ansetzen, wenn wir über sozialen Wohnungsbau sprechen. Du hast gerade gesagt, nur bauen wird das Problem nicht lösen. Jetzt hört man häufig aus der Politik, wir haben vor, so und so viel Zehntausende Sozialwohnungen zu bauen oder wir haben schon so und so viele Sozialwohnungen gebaut. Aber teilweise, wenn man dann genauer hinschaut, ist der Bedarf höher als das Angebot. Was ist das eigentliche Problem hier? Kommt man nicht hinterher mit dem Bau? Muss man nicht so viel bauen? Was hat das damit auf sich? Wieso gibt es nicht so viel Sozialwohnungen wie nötig? Relativ simpel gesagt, weil man mit Sozialwohnungen kein Geld verdienen kann. Und weil die, das, was wir Sozialwohnungen nennen, sind ja Wohnungen, die in sogenannten Wohnraumförderprogrammen erstellt werden. Das heißt, das, also eigentlich ist der soziale Wohnungsbau ein irreführender Begriff, weil, weil er nicht einen bestimmten Siedlungstyp oder einen, einen bestimmten... Status an Wohnungen beschreibt, sondern sozialer Wohnungsbau oder Wohnraumförderung ist eigentlich ein Förderprogramm, das seit den 1950er Jahren in der alten Bundesrepublik nach dem Muster funktioniert, dass der Staat Eigentümern, das können Privateigentümer sein oder auch kommunale Unternehmen oder Genossenschaften, also Eigentümern, Eigentümerinnen Geld gibt zum Wohnungsbau und für dieses Geld, für eine zeitlich begrenzte Frist Mietpreis- und Belegungsbindung quasi abkauft. Ja, das man sagen, ich gebe dir, lieber Eigentümer, lieber Eigentümerin, Geld zum Wohnungsbau und du garantierst mir, dass du für 20 Jahre oder manchmal auch für 25 Jahre ähm, die Wohnung nur an berechtigte Haushalte vergibst, also die unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze liegen. Das sind diese, ja, ich kenne manche bei der Wohnungssuche vielleicht, ist das, dass das ein WBS-Schein Wohnberechtigungsschein gebraucht wird. Das ist eigentlich eine amtliche Einkommensprüfung. Also man kriegt den BWS, den Wohnberechtigungsschein, ähm, wenn dein Einkommen unterhalb einer bestimmten Schwelle ist. Und dann hat man damit eine Zugangsmöglichkeit für den sozialen Wohnungsbau und die Mieten sind im sozialen Wohnungsbau im besten Fall auch gedeckelt. So Und das Problem ist natürlich, ähm, wenn dieser Status Sozialwohnung ähm, nur für 20 oder 25 Jahre festgelegt ist, in manchen Bundesländern auch nur für 10 Jahre ähm, dann läuft diese Bindung irgendwann aus. Und das, das ist schon so ein ganz merkwürdiger Begriff, der auch in politischen Debatten immer ähm, auftaucht. Also wir haben so und so viel, tausend, zehntausend, 10 teilweise 80.000 auslaufende Bindungen. Also wo man schon merkt, das ist ein echt kompliziertes System. Was, also, was, was läuft da aus? Aber ähm, der Effekt ist, dass letztendlich mehr... Wohnungen ihren Status als Sozialwohnungen verlieren im Moment, als an neuen Sozialwohnungen dazukommen. Ja, und das, das ist ein Problem, was, was wir seit vielen Jahren beobachten und dass selbst bei einer Aufstockung dieser Fördermittel in den nächsten Jahren gar nicht damit zu rechnen ist, dass wir durch den sozialen Wohnungsbau insgesamt mehr Sozialwohnungen in den Städten haben. Ist das ein wohnpolitisches Problem? Heißt das, die Politik müsste sagen, nee, wir verlängern beispielsweise diese Bindung? Ja, man kann in dem System sozialer Wohnungsbau, könnte man Dinge verändern. Man könnte auch relativ deutlich sagen, das ist im Prinzip eine Wirtschaftsförderung mit einer Art sozialen Zwischennutzung. Und es ist eigentlich gar nicht geeignet, um nachhaltig und langfristig soziale Fragen der Wohnversorgung zu, zu lösen. Und könnte genauso sinnvoll sein, diese Fördergelder ähm, ausschließlich kommunalen und gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zu geben und zu sagen, die sollen Wohnungen damit errichten, die dann auch dauerhaft gebunden sind. Das ist ja noch eine Forderung, die es ähm, von, von der Linken in, in, in wohnungspolitischen Diskussionen ganz häufig gibt, einmal gefördert, immer gebunden. Und das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Perspektive, die vermutlich nicht im System sozialer Wohnungsbau gelöst werden kann, sondern eigentlich mit der Förderung von nicht profitorientierten Eigentümern und Eigentümerinnen. Darauf werden wir auch sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber ein Lösungsansatz ist ja der sogenannte Mietendeckel. Vielleicht kannst du gleich noch mal erzählen, was genau das heißt. Gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Benjamin Rabe, der unter anderem zum Mietrecht arbeitet, hast du einen Vorschlag verfasst, nachzulesen, auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Darin schreibt ihr, dass ein bundesweiter Mietendeckel längst überfällig sei. Könnte denn ein Mietendeckel am Beispiel der teuren Einzimmerwohnung vom Anfang etwas ändern? Na, Wir müssen uns das Mietrecht in, in der jetzigen Verfasstheit so ein bisschen anschauen. Und das hat tatsächlich ein extrem gemeines Ungleichgewicht. Also, dass Mieterinnen mit langfristig laufenden Mietverträgen, die schon in der Vergangenheit abgeschlossen wurden, eigentlich einen relativ hohen Miet Mieterinnenschutz genießen. Das ähm, kennen vielleicht viele, das in diesen berühmten Mietspiegeluntersuchungen, die alle zwei Jahre in den meisten Großstädten veröffentlicht werden, dann geschaut wird, kann meine Miete erhöht werden oder meistens macht das dein Vermieter oder eine Vermieterin, die guckt dann in diesen Mietspiegelfelder nach und sagt, ah, für eine 60 Quadratmeter Wohnung mit folgender Ausstattung in guter Lage, da ist der Wert gestiegen und dann kann die Miete bis zu diesem Orientierungswert aus dem Mietspiegel angehoben werden, aber nicht darüber hinaus. Also das heißt, die, die Mietsteigerungen in Bestandswohnungen werden durch diesen Mietspiegel, der de facto ein Mieterhöhungsspiegel ist, begrenzt und gleichzeitig wird aber auch gesagt, und du darfst nicht mehr als 20 Prozent oder in den Städten mit angespannten Wohnungsmärkten nicht mehr als 15 Prozent in drei Jahren erhöhen. Das ist für viele, die wenig Geld haben, natürlich immer noch viel zu viel, aber im Vergleich zu den Neuvermietungsmieten, für die es gar keine Regeln gibt, also die können völlig frei ausgehandelt werden. Jetzt gibt es inzwischen seit 2015 die sogenannte Mietpreisbremse, die in bestimmten Städten, in denen die Mietpreisbremse zur Anwendung kommt, diese Neuvermietungsmieten bei 10% über den ortsüblichen Vergleichsmieten kappen sollen. Aber die Mietpreisbremse hat so viele Ausnahmeregeln, dass, dass die letztendlich genau solche völlig überhöhten Wohnungsangebote zulässt, von denen du berichtet hast. Und wenn wir das ändern wollen. Dann brauchen wir vor allen Dingen Instrumente, die die Mietsteigerung in Bestandswohnungen stärker begrenzen und wir brauchen Instrumente, die die Neuvermietungsmiete ganz stark begrenzen. Und das ist im Berliner Mietspiegel, der ja 2020, 2021 für ein knappes Jahr hier gewirkt hat, im Gesetz schon so festgelegt gewesen, dass dort auch die Neuvermietungsmieten mit einem sogenannten Tabellenmiete, also da gab es dann auch für unterschiedliche Wohnungsgrößen und Ausstattung einen Orientierungswert und bei einer Neuvermietung hätte man eigentlich nicht darüber hinausgehen dürfen. Und in unserem Mietendeckel, den wir für den Bund vorschlagen, wird ein ähnlicher Mechanismus eigentlich vorgeschlagen. und Wir gehen aber, anders als es in Berlin war, wo es ja keine regionalen Differenzierungen gab, in dem bundesweiten Mietendeckel davon aus, dass Gebiete mit relativ entspannten Wohnungsmärkten gibt, angespannten Wohnungsmärkten und eine dritte Kategorie mit Wohnungsnotlagen. Und ähm, je drastischer der Mangel an leistbaren Wohnungen ist, je drastischer die Wohnungsmarktsituation ist, desto strenger soll diese Mietbeschränkung wirken. So, und und das, das ist die Idee, die wir dort erarbeitet haben. Und der Benjamin Rabe, der ja seit vielen, also wahrscheinlich seit Jahrzehnten im, im Mietrecht, als Anwalt auch aktiv ist, der, der hat sich sehr stark darauf konzentriert, dass wir den Vorschlag für den bundesweiten Mietendeckel eigentlich an Einzellösungen orientieren, die es entweder schon gibt oder in der Vergangenheit schon gab. Also wir haben, anders als es der Berliner Mietendeckel, als es dort der Fall war, sozusagen nicht ein völlig neues Gesetz erfunden, sondern haben tatsächlich geschaut, was gab es vielleicht früher schon mal für Regeln. Also ich glaub, in der Vergangenheit, auch in der alten Bundesrepublik, ähm, ich, aktive Nutzung des Wirtschaftsstrafgesetzes. Ja, dann wurde gesagt, also Wuchermieten war so ein Begriff, der da gefallen ist. Die sind untersagt und ähm, die dieses, ist Anwendung dieses Wirtschaftsstrafrechts ist aber völlig in Vergessenheit geraten. Aber das gibt es quasi noch und man könnte darauf man zurückgreifen. Kann es, man kann es Aktualisieren. Man, sozusagen haben wir auch in der Studie gesagt, an, an, an welchen Stellen da eine Reform eigentlich nötig ist. Also im Moment gilt eine überhöhte Miete nur als Verstoß gegen das Wirtschaftsstrafrecht, wenn die Lage der Mieter, Mieterin ausgenutzt wird. Und, und das es gibt juristisch habe ich mich sozusagen auch kundig machen müssen, offensichtlich einen großen. Ähm, Interpretationsspielraum, wann irgendwas als Ausnutzen gilt und ähm, wenn, wenn das verneint werden kann, dann kann man trotzdem diese überhöhte Miete nehmen. Und da haben wir deutlich gesagt, nee, wir wollen, dass das Wirtschaftsstrafrecht an der Stelle wieder grundsätzlich gilt, dass 20 Prozent über der Referenzmiete und der Orientierungsmiete dann so eine Grenze ist für die höchst zulässige Miete. Das heißt also auch in laufenden Beträ Verträgen müsste eine überhöhte Miete dann auf dieses Niveau abgesenkt werden. Und für die Neuvermietung, da wollen wir die, die Mietpreisbremse im Prinzip aktivieren und schärfen, dass dann in den angespannten Wohnungsmarktlagen diese 10 über der Referenzmiete tatsächlich überall gelten müssen. Und ohne, ohne diese Ausnahmen, die es jetzt gibt, also jetzt im Moment wird ja gesagt, wenn dein Vermieter schon oder dein Vormieter, Vormieterin schon überhöhte Mieten gezahlt haben, dann kann auch bei der Neuvermietung diese überhöhte Miete weiter ähm, aufgerufen werden und als Mieter, Mieterin ist es ganz schwierig, dann den Nachweis zu finden. Also ist das jetzt Betrug, dass der Vermieter mir hier so eine überhöhte Miete abverlangt oder gehe ich ein Risiko ein und der präsentiert dann irgendeinen alten Mietvertrag, der auch schon in diesem Niveau war und dann habe ich auch noch Gerichtskosten für, für, für mein aufsässiges Verhalten ähm, zu, zu tragen. Also das, das heißt, da wollen wir das ganz stark entschlacken und sagen ja, das ist eigentlich eine gute Idee, 10 Prozent über der Referenzmiete die Neuvermietungsmiete zu kappen und das soll dann aber ohne Ausnahme und gelten und, und, und letztendlich auch von den örtlichen Behörden durchsetzbar sein und für die Gebiete mit Wohnungsnotlagen, also da wo es wirklich einen gravierenden Mangel an bezahlbaren, leistbaren Wohnungen gibt, ähm, da wollen wir, dass es gar keine Mietsteigerung gibt für diese Zeit. Und dass dann für fünf Jahre beispielsweise festgelegt wird, Mietsteigerungen sind ja ausgeschlossen. Und wenn sich dann nach fünf Jahren die Situation entspannt hat, dann kann die entsprechende Stadt dann sozusagen in den Status angespannter Wohnungsmarkt oder entspannter Wohnungsmarkt zurückversetzt werden. Interessant. Wir werden einige Aspekte sicherlich auch nochmal aufgreifen. Wir haben eine rege Teilnahme aus dem Publikum hm. und äh, noch einige Fragen sind offen, bevor wir hier in unserem Gespräch weitermachen. Ähm, Rico fragt, wie realistisch ist die Einführung von permanenten Sozialbindungen? Sozialbindung haben wir vorhin schon kurz angesprochen, ist ja ein Terminus der aus diesem sozialen Wohnraum oder sozialen Förderprogramm kommt, oder Wohnraumförderprogramm. Und da gibt es tatsächlich eine Reihe von Gerichtsverfahren, die sehr eigentümerfreundlich entschieden haben, dass, der, dass die Bindungszeit, die Förderzeit, nicht überschreiten darf, weil es sonst ein nicht zu so rechtfertigen Eingriff in die Eigentums- Rechte umfasst und und weiß nicht, wie, wie detailliert wir da einsteigen wollen. Im Moment ist, wenn, wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt zehn Jahre Bindung oder 20 Jahre, 25 Jahre Bindung, dann ist das in den sogenannten Programmrichtlinien genauso ausbalanciert, dass dann in diesen 10, 20 oder 25 Jahren der Eigentümer oder die Eigentümerin die vom, das vom Staat geliehene Geld zurückbezahlt. Also dass man da tatsächlich Prinzip sagt, wir haben hier einen laufenden Fördervorgang und solange dieser Fördervorgang nicht abgeschlossen ist, weil noch nicht alles zurückgezahlt wurde, was an Darlehen ausgereicht wurde, so lange gilt die Sozialbindung. Jetzt kann man sich rein theoretisch natürlich Programme vorstellen, in denen man 40, 50 oder 60 Jahre Darlehen zurückzahlen lässt. Dann kann man auch die Sozialbindung entsprechend verlängern, aber richtig dauerhaft geht es eigentlich nur, wenn ich einen nicht profitorientierten Eigentümer habe und das ist ja das, was wir aus Österreich beispielsweise kennen, wo es in den geförderten Wohnungen, das sind häufig Wohnungen von gemeinnützigen Genossenschaften, den Effekt gibt, dass dort die Mieter darauf warten, dass diese ähm, Förderphase endlich vorbei ist. Die ist dort auf 26 Jahre ausgelegt, weil nach dieser Förderphase die Miete abgesenkt werden muss. Weil das sind gemeinnützige Wohnungsunternehmen, die dürfen wirtschaftlich sinnvolle Mieterträge einnehmen, weil die dürfen keine Gewinne machen oder nur beschränkte Gewinne. Und bei einem Haus, was seit 26 Jahren refinanziert wurde, also auch Häuser in Österreich kosten Geld, wenn sie gebaut werden, nach 26 Jahren ist das alles an die Banken oder an den Staat zurückgezahlt, was man dafür ausgegeben hat. Und dann funktioniert Gemeinnützigkeit so, dass man sagt, naja, wie viel braucht jetzt der gemeinnützige Wohnbauträger zur Bewirtschaftung? Wie viel braucht er, um sich eine Instandhaltungsrücklage zu bilden? Wie viel braucht er vielleicht, weil das Haus jetzt ja auch schon 26 Jahre alt ist, an zusätzlichen Kosten für künftige Reparaturen und Modernisierung? Und das wird dann dort zusammengerechnet und kommt, glaube ich, auf so einen Wert um die 5 Euro pro Quadratmeter. Also das ist natürlich verglichen mit... Den Mieten, die, die wir hier in den Angeboten sehen, wo teilweise 12, 14, 15 Quadratmeter aufgerufen werden, fast schon ein paradiesischer Zustand. Aber es hat einfach damit zu tun, dass gemeinnützige, gemeinwirtschaftliche, nicht profitorientierte Unternehmen ja nicht darauf angewiesen sind, dauerhaft Gewinn mit Wohnungen zu machen. Ja, und wir kennen das, oder vielleicht kennen einige das aus der Werbung von Banken und Sparkassen, wenn, wenn die sagen, ähm, junge Menschen sollen irgendwie Bausparbuch anlegen, um sich Eigentum zu erwerben. Da wird immer versprochen, das ist total sinnvoll, wenn man früh das Eigentum kauft. Klar muss man dann irgendwie Kredite an die Bank zurückzahlen. Aber wenn das einmal abgezahlt ist, dann ist das Wohnen fast umsonst. Das ist das Versprechen. Und dieses Versprechen geht aber im sozialen Wohnungsbau nicht auf. Da greift der Staat für diese gesamte Refinanzierung, bis alles an die Bank zurückgezahlt ist greift der Staat den Eigentümern und Eigentümerinnen unter die Arme. Und wenn es dann eigentlich nichts mehr kostet, dann sagt er, und jetzt könnt ihr die Mieten steigern, so hoch ihr wollt. Also ein völlig absurdes System. Absurdes System, ja. Kannst du vielleicht nochmal auf Deutschland bezogen den Unterschied zwischen Genossenschaften und diesen gemeinnützigen, äh, gemeinnützigen ich weiß nicht, äh, Institutionen, äh, mhm. die die Wohnung vermieten, erläutern? Würde man ja auch normalerweise denken, naja, äh, die Genossenschaften, <lacht> da ist man ja auch vielleicht im Vorteil. Na, es ist tatsächlich in Deutschland auch so, dass Genossenschaften in den allermeisten Städten und auch die allermeisten Genossenschaften deutlich günstigere Wohnungsangebote vorhalten. Und eine Genossenschaft funktioniert grundsätzlich ja so, dass es eigentlich eine Art kollektives Eigentum gibt. Also alle, im Idealfall alle, die als BewohnerInnen in so einer Genossenschaft sind, die haben dann ihre Genossenschaftsanteile und bestimmen auch mit. Das heißt, also eigentlich entscheidet man selber darüber, ähm, wie hoch soll die Miete sein und welche Modernisierungsmaßnahmen sollen hier stattfinden. Wenn wir jetzt ganz große Genossenschaften haben, dann wird schon deutlich, okay, da ist jetzt die unmittelbare Mitbestimmung der einzelnen Mitglieder nicht mehr so ausgeprägt. Da gibt es irgendeinen Vorstand, der ähm, die Geschäftsentscheidungen ähm, letztendlich in, in, in, in großer Eigenständigkeit auch häufig trifft, aber es gibt für diese Genossenschaften keine ähm, eigentlich keine, keine sozusagen Verpflichtung, soziale Mieten anzubieten. In der Gemeinnützigkeit ähm, ist es anders. Dort wird der Zweck der Gemeinnützigkeit festgelegt. Ja, so, so wie es gemeinnützige Vereine im Kultur- und Sport- und Jugendbereich gibt, wird gesagt, hier, das ist ein gemeinnütziges, Zweck, Gemeinnützigkeitszweck, der weiß nicht, auf einen interkulturellen Austausch geprägt ist. Und da muss so ein Verein ähm, nachweisen, dass er all diese Ziele auch verfolgt mit seinen Aktivitäten. Und im Gegenzug wird gesagt, weil du gemeinnützig bist, kriegst du bestimmte Steuererleichterungen. Ja, und deshalb muss man so eine komplizierte Steuererklärung als gemeinnütziger Verein immer abgeben. Und man darf auch keine Gewinne machen. Also wird gesagt, alles, was, was ihr einnehmt, weil ihr mal eine Party gemacht habt in eurem interkulturellen Verein, das, das müsst ihr dann wieder ausgeben für die gemeinnützigen Ziele, um die zu erreichen. So und Das gab es bis 1989 in Deutschland auch für den Wohnungsbereich. Es gab eine Wohnungsgemeinnützigkeit. Die hatten den klaren Auftrag, ihr sollt günstige Wohnungen bauen, die breite Schichten der Bevölkerung ähm, mit günstigen Wohnungen versorgen können. Dafür gab es eine Reihe von Steuererleichterungen und es gibt eine Gewinnbeschränkung. Für, für diese Vereine, das heißt, also oder für, für diese gemeinnützigen Wohnungsunternehmen. Und diese Gewinnbeschränkung und die klare Zielausrichtung auf eine soziale Versorgung, das unterscheidet gemeinnützige Wohnungsunternehmen von den Genossenschaften. Genossenschaften können auch Teil dieser sozialen Wohnversorgung sein, wenn sich die Genossenschaft das Ziel setzt, das zu machen, müssen aber nicht. Und sie kriegen keinen steuerlichen Vorteil. Davon. Also, also da gibt es tatsächlich jetzt relativ feste Regeln, wenn, wenn wir das österreichische System nehmen. Es gibt auch in den Niederlanden noch eine Wohnungsgemeinnützigkeit. Und es ist ja eine Forderung, die Grüne und Linke im Bundestag seit äh, dutzenden Jahren eigentlich immer wieder eingebracht haben. Gibt Es auch viele Studien und Pläne, wie man das umsetzen kann zur Wiedereinführung einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, weil, weil die im Koalitionsvertrag der Ampel ähm, ist... Irgendwo in dem Abschnitten zur Wohnungspolitik taucht der Begriff neue Wohnungsgemeinnützigkeit auf und ähm, wir warten jetzt mal, was die FDP darunter versteht und werden das sehen, ob das dem österreichischen ja. Modell nahe kommt oder ähm, eine Nachschärfung braucht. Lass uns ähm, gleich noch mal auf die großen Konzerne zu sprechen kommen, weil ich merke, dass wir aus dem Publikum dazu auch viele Fragen haben. Zunächst fragt Anonym, und vielleicht kannst du das in aller Kürze beantworten, wie schätzt du das Urteil zur Beendigung des Vorkaufsrechts der Städte ein? Also quasi, dass die Stadt kommt und sagt, wir, wir kaufen ein Mietobjekt, damit man erstmal Schutz hat vor Investoren, die die Preise in horrende Höhen treiben. Da ist für ganz viele Städte, die das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten genutzt haben, das sind ja neben Berlin auch Hamburg, das ist vor allen Dingen München, die ganz intensiv, teilweise Jahrzehnten, dieses Instrument genutzt haben. Für die ist das ein Riesenrückschlag, weil dieser Eingriff zum Schutz von Mieterinnen dann in den Erhaltungssatzungen oder Milieuschutzgebieten im Moment nicht möglich ist. Soweit ich dieses Urteil verstanden habe, beschwert. Sich das Gericht ja letztendlich darüber, dass, dass die Begründung falsch ist. Und das ist aber tatsächlich wohnungspolitisch eine totale Absurdität. Also man könne das Vorkaufsrecht nicht damit begründen, dass man vermutet, dass der Eigentümer, der zu extrem viel Geld diese Immobilie kaufen will, künftig ähm, vielleicht sich nicht an die Milieuschutzziele halten will. Ja, und, und, und, und alle Erfahrung sagt aber, dass immer dort, wo zu überteuerten Preisen Immobilien gekauft werden, das natürlich notwendigerweise aus dem ökonomischen Zwängen heraus zu Verdrängungsprozessen, zum Versuch umzuwandeln, Eigentumswohnungen zu verkaufen, Miete zu steigern, neue Verträge abzuschließen. Also dass es genau diese, diese Kaskade von Verdrängungsprozessen gibt und ähm, eine Heilung von, von, von diesem Problem. Ähm, ist relativ einfach möglich, wenn nämlich in den zugrunde liegenden Gesetzen das vorkaufsrecht an der Stelle geklärt wird. Also da, da ist tatsächlich so eine Formulierung im Gesetz, die ähm, so interpretiert werden kann, dass, dass diese vorausschauende Nutzung des Vorkaufsrechts nicht dem Gesetzessinn entspricht, obwohl es natürlich über viele Jahre die gesetzliche Praxis oder die politische Praxis zumindest war. Aber also es ist ein, ist ein Einschnitt und man könnte dann aber auch noch darüber diskutieren, ähm, ob wir es an sich sinnvoll finden, dass die Kommunen in so überteuerte Immobiliengeschäfte einsteigen. Also den größten Schutz brauchen die Mieterinnen, wo die höchsten Preise aufgerufen werden. Also bei weil, weil denen, die zu wirklich überhöhten Preisen eine Immobilie kaufen, die haben meist nichts Gutes mit den MieterInnen im Sinn und das würde aber heißen, dass der Staat, so wie das Vorkaufsrecht im Moment funktioniert, eigentlich immer diese Spekulationspreise mit bedient und sinnvoller wäre es, wenn man da auch von, von reduzierten Vorkaufspreisen ausgeht und ähm, das Gesetz dann gleich ähm, richtig sozial ausgestaltet. Lass uns noch mal auf die Immobilienkonzerne zu sprechen kommen. Und du hast ja auch am Anfang schon erwähnt, dass beispielsweise auch Banken inzwischen ähm, oder seit vielen Jahren ja ähm, Player sind auf diesem Wohnungsmarkt, obwohl das eigentlich auch irgendwie absurd ist. Das wird ja heutzutage auch nicht mehr hinterfragt. Aber warum wird denn überhaupt nicht versucht? Also wir wissen, dass man, ist in, man hat Interesse an Profit, aber es kann ja nicht alles sein. Warum wird denn nicht versucht? Und das ist auch eine Frage aus dem Publikum, diese Miethaie quasi sie zu reglementieren? Ich glaube, ein, ein, ein Problem ist tatsächlich, dass in ganz vielen Politikbereichen Regeln, also wenn man rechtliche Instrumente nimmt, Regeln für alle gelten müssen. Also Das, das heißt, ich kann ein Mietendeckelgesetz machen, das gilt dann für alle, Es gilt aber nicht, kann kann, kann kann nicht hingehen und sagen, ich, ich mache einen Mietendeckel, der gilt nur für die Deutsche Wohn und Vonovia. Oder... So, sondern also, Oder spezielle Steuerauflagen, die, die, die man formulieren könnte. Und ähm, ein zweiter Grund, warum es, glaube ich, wenig politisches Interesse gibt, ist, dass ähm, das natürlich auch sozusagen große Player in den Städten sind. Also, wir, wir sehen das ja in ganz vielen Städten: gibt es inzwischen diese Bündnisse für den Wohnungsneubau. Da sitzen dann die großen Immobilienkonzerne mit den Stadtregierungen zusammen und überlegen sich, können wir hier irgendwelche Neubaufelder neu bestellen, kann man ähm, vielleicht irgendwelche auf irgendwelche Regeln sich, sich vereinbaren. Also das, das wirkt an vielen Stellen so, dass die Politik ähm, sozusagen diesen großen Plänen auch sozusagen den roten Teppich nicht nur ausrollt, sondern ähm, auch mit ihnen tanzen will, und weil, weil sagen, es keine anderen Tanzpartner gibt. Letztendlich, also das ist ja der Effekt von Monopolisierung, dass, dass, dass, dass weiß nicht, wenn wir jetzt auf die Bonovia schauen, die, glaube ich, jetzt, also Europas größter Immobilienkonzern, weiß gar nicht, mit 600.000 Wohnungsbeständen europaweit, also, und das, das, ist natürlich das komplette Gegenteil von, von, weiß nicht, dieser, niedlichen, kleinen bürgerlichen eigentümerinnenstruktur die es im letzten Jahrhundert gab. Richtig. Würdest du denn sagen, dass dieses Tanzen mit diesen Immobilienkonzernen auch ein Grund ist, weshalb beispielsweise in Berlin wo es ja im letzten Jahr zu einem der wichtigsten Volksentscheide gekommen ist. Über eine Million Menschen haben sich für eine Vergesellschaftung der deutschen Wohnen und Co. anderer Unternehmen ausgesprochen, dafür gestimmt. Es gab diesen Volksentscheid, der wird jetzt ignoriert. Franziska Giffey war von Anfang an also äh, ähm, dagegen. Die ähm, wie heißt sie, was ist ihre Posten? Hier eine Bürgermeisterin. Bürgermeisterin, genau, das Wort hat mir gefehlt. Würdest du sagen, dieses Tanzen ist auch ein Grund dafür, weshalb jetzt inzwischen nichts mehr von diesem Volksentscheid zu hören ist? Na, ich würde jetzt widersprechen, dass nichts mehr von diesem Volksentscheid Nicht zu hören der, ist. Nicht von Seiten also der die, Politik, sagen wir mal. Die Initiative ist ja nach wie vor mit Plakaten, mit Flyern, mit äh, Veranstaltungen, Demonstrationen, Kundgebungen und im Internet äh, extrem aktiv. Aber ähm, es stimmt, dass die aktuelle Regierungskoalition ähm, auffallend zurückhaltend ist, ähm, wenn es um die Umsetzung geht. Und Wir hatten ja von vornherein die Situation, dass, dass, dass, dass nur einer von den Koalitionspartnern, nämlich die Linke, ähm, das Volksbegehren, den Volksentscheid inhaltlich unterstützt hat und gesagt hat, ja, wir sind auch für eine Vergesellschaftung der großen... Was heißt denn Vergesellschaftung konkret? Was ist der Unterschied zum Beispiel zu diesen ähm, gemeinnützigen Institutionen, die du aus Österreich beispielsweise genannt hast? Na, Gemeinnützigkeit würde im Prinzip erstmal eine abgabenrechtliche Option sein, also Steuerrecht, und wäre wie so eine Möglichkeit für... So, so, so wie ich mich in einem Verein der Kulturarbeit betreibt, mir überlegen kann, will ich das als gemeinnütziger Verein machen, da habe ich bestimmte Vorteile oder mache ich das als ganz normaler Verein oder mache ich das als GmbH und will auch ein bisschen Geld mit meiner Kulturarbeit verdienen. Also das, das, ist, das ist, glaube ich, eher eine Option. Vergesellschaftung würde bedeuten, dass die Wohnungsbestände und der Grund und Boden, auf dem die Wohnungsbestände stehen, in gesellschaftliches Eigentum übergeht und das ist nach Lage der Dinge Wahrscheinlich ein kommunales und öffentliches Eigentum. Die Initiative selbst hat ja vorgeschlagen, dass anders als der landeseigene Wohnungsbau, der in GmbH und Aktiengesellschaften organisiert ist, dass es eine Anstalt öffentlichen Rechts geben soll. Vielleicht gibt es auch ein anderes Modell, wo man sagt, dass alle Vergesellschaftenwohnungen Wohnungen kommen in eine gemeinnützige Stiftung und werden dann von, von dort aus bewirtschaftet. Da also kann man sich verschiedene Modelle sicher vorstellen, aber. Es ist tatsächlich ähm, die Überführung von Privateigentum in öffentliches gesellschaftliches Eigentum und das, das eben auf der Ebene der Städte, also eine Kommunalisierung. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen aus dem Publikum. Lichtern fragt, und das geht in eine ähnliche Richtung, die wir gerade schon angesprochen haben, der Bund könnte doch ein Programm zum profitfreien Wohnungsmarkt auflegen. Warum geschieht das nicht? Natürlich sollte das je nach Bedarf der Kommunen gesteuert sein. Na, wäre wär eine gute Frage, wie ein profitfreier Wohnungsmarkt funktioniert. Also ob das dann überhaupt noch ein Markt ist. Aber ähm, das, das Problem ist, dass Wohnungspolitik auf Bundesebene, auf Landesebene, in den allermeisten Kommunen eigentlich immer vom Ist-Zustand ausgeht. Also die, die schauen sich sozusagen an, welche Player haben wir hier, die werden dann zu den Wohnungsbündnissen oder ähm, in die Strategiekonferenzen eingeladen und dann ähm, diskutiert man zusammen mit Deutsche Wohnen und Co, mit privaten Wohnungsunternehmen, vielleicht auch mal mit einer Genossenschaft darüber, was das Problem ist. Also die äh, eigentlich bestimmen diejenigen, die mit Wohnung Geld verdienen wollen, also die das Wohnen als Immobilie und nicht als Zuhause sehen, die bestimmen eigentlich auch die, die, die gesamte politische Kommunikation und Agenda. also Daher kommt es ja auch, dass, dass, dass wir alle so häufig hören, dass Bauen, Bauen, Bauen als einzige Antwort gilt. Das ist eine immobilienwirtschaftliche Antwort, ja? also an der die Immobilienwirtschaft sogar noch ein eigenes Interesse hat, ähm, weil man nämlich mit Neubauten Geld verdienen kann. Ja? Und man bräuchte aber quasi eine soziale Antwort oder eine wohnungspolitische? Eine wohnungspolitische Antwort wäre... Klar, also als, als Atempause tatsächlich ein Mietendeckel, dass man sagt, also ihr könnt gerne als Private weiter diese Wohnung bewirtschaften, aber mit einer ganz strengen Mietgesetzgebung wird sichergestellt, dass leistbare Mieten nicht überschritten werden. Und langfristig wird es eigentlich immer darauf hinausgehen, dass, dass, dass der Anteil von nicht profitorientierten Wohnungsunternehmen und, und, und Wohnbauträgern ausgeweitet wird. Ja, und im Moment würde man sagen, gut, das, das können Genossenschaften sein, wenn sie gemeinwirtschaftlich oder gemeinnützig sind. Dafür wäre die Einführung der Gemeinnützigkeit wichtig und das sind kommunale Wohnungsunternehmen. Und es gibt in ganz, ganz geringer Anzahl, ähm, aber in, mit, mit, mit ganz, ganz toller Ausstrahlungskraft, ähm, so selbstorganisierte Hausprojekte, die es vielleicht ein Mietshäuser-Syndikat oder in anderen Verbünden gibt, die eine sehr soziale Ausrichtung haben, die aber ähm, aufgrund ihrer Kollektivstruktur, also da ist die Beteiligung keine Option, sondern eine Voraussetzung für alle. Und man muss das auch wollen. Also ich weiß nicht, wer in so einem Haus ähm, schon mal gewohnt hat oder so einen Bauprozess mitgemacht hat, der weiß, dass es Hölle anstrengend braucht, unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Wissen. Und wenn man das nicht für alle will, dann bleibt eigentlich nur ein kommunaler Wohnungsbau, der nach den Prinzipien einer sozialen Infrastruktur ausgerichtet ist. Also der nicht danach rechnen muss, ähm, wie viel kostet das, sondern so wie wir uns das im Gesundheitswesen und im Bildungswesen, bei der Jugend- und Kulturarbeit eigentlich vorstellen, dass man sagt, ähm, Wohnen ist etwas, das muss der Staat gewährleisten. Das ist in der öffentlichen Verantwortung und für diese Gewährleistung müssen Wohnungen bereitgestellt werden und das Sinnvollste wäre eigentlich ein, sozusagen eine Kommunalisierung, ein kommunaler Wohnungsbau, der nach Prinzipien der Gemeinwirtschaft agiert. In aller Kürze noch zuletzt gefragt, wie schwierig ist das denn, diese Vorschläge oder auch die Vorschläge der Bewegung, der wohnungspolitischen Bewegung, die es ja gibt, wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen, in Gesetze zu werfen, beziehungsweise was braucht in Gesetze zu gießen, beziehungsweise was brauchen wir dafür, um damit das passiert? Na, letztendlich wird ja fast alles gesetzlich kodifiziert und gesetzlich umgesetzt. Also wir bräuchten ein Gesetz für die Gemeinnützigkeit, wir bräuchten ein Gesetz für die ähm, Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen, wir bräuchten vermutlich ein Gesetz, wenn es darum geht, ähm, Fördergelder für den öffentlichen Wohnungsbau frei zu geben und ähm, Gesetze werden in der Regel von den parlamentarischen Mehrheiten gemacht. Und das, das ist glaube ich schon eine wirkliche Voraussetzung und wir sehen aber gleichzeitig, wir hatten ja jetzt in Berlin auch schon mehrfach die Erfahrung, dass es pro forma oder formal sehr linke Regierungsbündnisse gab mit Beteiligung der PDS und SPD oder jetzt Linke-Grüne und Sozialdemokratie, wo man eigentlich denkt, so das müsste eigentlich eine Konstellation sein, wo ganz große Schritte in Richtung soziale Stadtentwicklung und soziale Wohnungspolitik gemacht werden. Und das klappt nicht nur aus einer politischen Mehrheit, sondern es braucht. Und das zeigen, glaube ich, die letzten Jahre auch nochmal mit großer Deutlichkeit eine ganz starke Bewegung, die... Dinge einfordert und die auch Diskurse verschiebt und ähm, wir können gerade bei, bei bei der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen sehr sehr deutlich sehen, ähm, dass das tatsächlich funktioniert. Also wenn du vor fünf oder zehn Jahren gesagt hast, du willst irgendwen in Deutschland enteignen, also dann weiß nicht, also wäre der der Sozialismus Venezuela Nordkorea was was auch immer das an an, an Vorwürfen gegeben hätte und und jetzt ähm, haben wir teilweise, klar, sind nicht alle damit einverstanden. Es gibt eine Gegnerschaft zu dieser Forderung, aber es gibt bis hin zu wirklich bürgerlichen Zeitungen und Zeitschriften eine sachliche Diskussion, dass, dass man sagt, na, ist das nicht zu teuer? Also es wird sozusagen nicht mehr empört gesagt, enteignen darf auf keinen Fall sein. Also Vergesellschaften steht ja auch im. im im, Im Grundgesetz, das ist Artikel 15, auf dem wir sich befinden. Und beziehen. Konservative enteignen ja auch, das muss man ja auch mal dazu sagen, für Klar. ihre eigenen Interessen. Wenn also wenn's, so wenn's so ist um es um Kohleflughäfen und, und Eisenbahnstrecken geht, dann Autobahn, dann ist, ist das ein Instrument, obwohl die Vergesellschaftung, die hier vorgeschlagen wird für die großen Wohnungsunternehmen, ähm, unterscheidet sich von, von diesen sehr grundstücksbezogenen Enteignungen, die eher so ein, weiß nicht, sich an. an Artikel 14 orientieren im Grundgesetz. Und das, das, was aber da deutlich geworden ist, dass eine ganz, ganz starke Mieterinnenbewegung in den letzten Jahren das tatsächlich geschafft hat, auch Diskurse zu verschieben. Und dass wir, wenn es jetzt keine politische Mehrheit im Moment dafür gibt, sehen, es kann ernsthaft über sowas wie Mietendeckel, wo Mieten eingefroren werden, Mieterhöhungen für einen bestimmten Zeitraum völlig ausgeschlossen werden. Es kann können Vorschläge über eine Kommunalisierung, es können Vorschläge für eine Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen diskutiert werden, abgewogen werden und, und da wird es ganz stark darauf ankommen, dass, dass, dass Initiativen, Bewegungen, die es gibt, ja nicht nur in Berlin, dass die den Mut nicht verlieren, weil es tatsächlich ein langwieriger Prozess ist. Das sehen wir jetzt in Berlin. Also Es gibt grandios erfolgreiches, reichen Volksentscheid mit weiß nicht, fast 60% Prozent Zustimmungsergebnissen. Und die Umsetzung kommt jetzt nicht von allein und, und, und das ist, glaube ich, der, der Zwiespalt, in dem wir sind, dass wir einerseits diese politischen Mehrheiten oder andere politische Mehrheiten brauchen und gleichzeitig aber auch Strategien, ähm, wie die dann auch ausgenutzt werden können im Interesse von vielen. Den Mut nicht verlieren. Vielen Dank, André Holm. Das war, glaube ich, ein schönes Stichwort, auch, dass der Druck weiterhin von der Straße kommt. Vielen Dank an euch fürs Zusehen. Ihr könnt alle Folgen auf dem Kanal der Rosa-Luxemburg-Stiftung nachschauen. Bis dahin.